Punkt 7 Wahlvorschlag der SPD war Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds des Landesjugendhilfeausschusses, Drucksache 20 /7695. Der Kollege Frank-Tilo Becher hat auf sein Mandat verzichtet, und es muss nachgewählt werden als stellvertretendes Mitglied. Die SPD-Fraktion schlägt den Abg. Togo düxel vor. Weitere Vorschläge gibt es nicht. Wir können mit Handzeichen abstimmen. Wer ist dafür? SPD, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP, Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Keiner. Wer enthält sich? AfD und DIE LINKE. Damit ist der Kollege Yüksel gewählt.